Oh, wie, oh je, was seh ich hier? Der frische Meister am Papier. Der Tatendrang ist schon verflogen, der Druck, die Last, kommt's abgesogen. Doch horcht, ein Ton, ein Hoffnungsschimmer, erklingt in seinem tristen Zimmer. Der Klug der Meister, welch edler Klang, ruft nach unserem Handwerksmann. In neuen Welten voller Prunk geht er der Sache auf den Grund. Seid ihr vom Fache? So tretet ein in den Meisterclub am Mittelrhein. Die Kollegen sind begeistert. Wer ist bloß dieser neue Meister? Sie nehmen ihn auf als einen der ihren, Als weise Gefährten wollen sie fungieren. Maschinen, Steuern und altes Wissen. Der junge Meister ganz hingerissen. Als Mitglied ist er nun Teil von Ihnen. Sie applaudieren, bereit zu dienen. Ach, oh, Harry, schon aus der Traum er ist zurück im Handwerksraum. Doch horcht, ein Ton, ein Hoffnungsschimmer erhält erneut sein kleines Zimmer. Der Club der Meister, es ist was dran, ruft nach dir, o oh Handwerksmann.